Unser Betrieb in einem Wort würde ich beschreiben mit äh, Profis. Die milfreie deckt alle klassischen Logistikprozesse ab. Vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Zudem verfügen wir über verschiedenste Lager- und Fördertechnik, um die 200'000 Artikel effizient und erfolgreich zu bewirtschaften. Also ich habe mich äh, beworben hier weil mein Onkel auch hier und weil es auch immer äh, mein Traumberuf war, ist Logistiker machen. Und Emil Frey ist super für das, weil sie mit Autoteilen arbeiten und ich auch gerne Autos haben äh, Bei unserem Betrieb äh, ist speziell, dass ich die Lehrlinge zu allen Tätigkeiten kommen, wo sie die Logistik haben. Das heisst, äh, sie können kommissionieren mit grossen Geräten sie können äh, verpacken, über BTA-Bahnen, sie können Böcksteil einlasten aus -Teil und sind so eigentlich gut gedeckt, sage ich jetzt mal, in der ganzen Logistikbranche. Also, ich würde gerne nach der Lehre bleiben, wenn ich ein Angebot bekomme, weil die Mitarbeiter und die Firma selber unterstützen und hilft.